Ja, hallo ihr Lieben, Christian paar Pataporf, psychologe und so weiter und so fort. Dies ist mein äh, Videoblog und heute eine kurze Frage, die sehr gut ist. Und zwar geht es darum, dass du, wenn du plötzlich außerhalb deines Vielleicht so ein bisschen Toxitoxi ähm, Beuteschema, liebeschip schema Datus. Ähm, kann es zu komischen Körperempfindungen kommen? Vielleicht könnt ihr, das, könnt ihr das auch, könnt ihr gerne mal kommentieren dann. Ähm, und genau, dann schauen wir mal rein. Hallo Christian, ich bin äh, 40 und hatte noch nie eine nicht-toxische Beziehung, also hatte immer toxische Beziehungen. Die längste lief sogar 10 Jahre. Dank deiner Podcast verstehe ich ja nicht, was da los ist. Ich bin eher im Plus, gebe viel rein, habe Verlustangst, ähm, aber auch manchmal auch mit Minus im Wechsel. Ja, das haben, haben ja viele, ne? Es ist halt, halt schwierig, jetzt in die Mitte zu kommen. Äh, und dank dir traue ich mich jetzt aus meinen Dating-Mustern auszubrechen. Ich date gerade einen Mann, der nicht toxisch zu sein scheint. Er ist respektvoll, kommuniziert gut und ist wirklich an mir interessiert. Ich klappt. widerliche. Oh Gott. Ähm... Leider ist er optisch nicht so mein Typ. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, ihm körperlich näher zu kommen und habe das auch schon fantasiert. Aber ich habe Angst, ihn zu küssen. Mir wird innerlich komisch, das zieht sich alles zusammen. Ist das zu viel Nähe? Sehr wahrscheinlich ja, das heißt, aber es ist... Trotzdem glaube ich, irgendwie so der richtige Weg, <lacht> irgendwie da mal zu gucken, was kann ich tun, um ihn auf gesunde Weise weiter zu daten. Ist es normal, dass man körperliche Widerstände hat, wenn man seinen Liebeschip umprogrammiert? Ähm, also ich würde sagen, es ist nicht unnormal, sowas zu bekommen, wenn du plötzlich außerhalb deines Bindungsmusters datest. Also nicht umsonst dauert das ja auch eine Zeit lang, das umzustellen und ähm, ist auch... Es ist wirklich schwierig, so eine Beziehung zu führen, weil sie einfach nicht so kicken und es kann tatsächlich auch zu diesem körperlichen, ja, dass man es das einfach nicht fühlt, man fühlt es einfach nicht, man weiß, es ist eigentlich, eigentlich das Richtige, aber ich kann es einfach nicht, ich kann es nicht, ich fühle es nicht, was tatsächlich ich so ein Bindungsangst, Bindungsvermeidungsthema ist, ein eigenes, ne, passive Bindungsangst. Ähm und da muss man sich dann durcharbeiten Sache, sag es ungern wieder, mach die fucking Kurse, guck nicht nur die Videos, weil das ist wirklich, der Weg ist da geschildert, ihr könnt ihn gehen, es ist nicht, das ist kein rote Rosenweg, der easy ist oder der, ich glaube auch, ich persönlich glaube auch nicht, dass man das so zu 100% loswerden kann, aber mit 80, 90% loswerden könnten ja vielleicht schon viele leben irgendwie so. Und äh, ja, und vielleicht ist er auch einfach nicht attraktiv genug für dich. ne ähm, Aber das kann ich jetzt, das ist wirklich schwer zu sagen, ist er nicht attraktiv genug oder äh, ist es einfach so ungewohnt, dass äh, ja, dein Körper irgendwie sagt, oh, das, weiß ich nicht, da kriege ich so komische Vibes, der, der kommt mir wirklich nahe, der, was macht der nochmal, ist respektvoll, kommuniziert gut. Oh Gott. Ekelhaft und ist wirklich an mir interessiert. <lacht> oh nein. Ja, ähm, ist es wirklich nur das oder das muss man halt rausfinden oder ist das, ich dafür sind auch diese ganzen Bindungsangstkurse oder ist es wirklich, ähm, das? deswegen sage ich immer, man sollte Leute daten, die, die man attraktiv findet, aber einen anderen, anderen Bindungsstil haben. Also, wenn beides zusammenkommt, anderer Bindungsstil und ich finde ihn jetzt nicht so mega hot. Sehr schwierig heute, aber probier doch mal weiter aus, vielleicht ähm, über die Bindungshormone, wenn ihr dann doch mal äh, zusammen Halmer spielt, indoor halmer ähm, Ja, geht es ja vielleicht weiter, also ich würde mir das einfach mal weiter angucken und weiter den Weg beschreiten. Das ist auf jeden Fall, du auf dem richtigen Weg, denke ich. Ne? Das ist ja mal das Komische, während dann so bei toxischen Beziehungen können die Leute auch super unattraktiv, unattraktiv sein, Hauptsache man kann sein scheiß ausleben. Es ausleben. Leute, die Welt ist einfach fucking crazy. Wer hat sich das bloß ausgedacht hier? Wer hat sich diese Welt ausgedacht? Also es ist, es ist einfach verrückt. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Schau ihr Lieben.